Willkommen zurück zu Gato Roboto. In der letzten Folge haben wir den Wärmetauscher repariert und jetzt frage ich mich, wir haben erstmal das Wasser entfernt, also die Überflutung gestoppt, jetzt haben wir die Wärme entfernt, es ist schön wieder kühl. Was kommt als nächstes? Sollen wir jetzt den Strom reparieren? Na, wir werden es jetzt sehen. Auf jeden Fall wird es nämlich noch eine dritte Aufgabe geben, habe ich hier schon gesehen. Zwei Aufgaben haben wir geschafft, jetzt gibt es noch eine dritte. Mal schauen, welche das ist. Computer, ein Update, bitte. Hier ist ein bisheriger Fortschritt, Mensch. Offenbar hast du das geflutete Aquädukt entleert. Gut. Der Wärmetauscher wurde abgekühlt. So ist es gut. Das Lüftungssystem ist komplett verstopft. Eine eklige Angelegenheit. Zugang zum Labor kann ich nur gewähren, wenn alle Fehlfunktionen behoben wurden. Du hast noch eine Menge zu tun, Mensch. Wobei... Oh, es scheint, als würde die Katze die ganze Arbeit erledigen. Danke für das Update. Auf geht's, Kätzchen. Ihr habt ihn gehört. Wow. So, aber ich glaube... Oh, oh, oh. Okay. Ich kenne erstmal alles hier, bevor die mich alle treffen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Kann das sein? Boom. Jetzt ist es auf jeden Fall warm und jetzt können wir hier die Blöcke zerstören. Wahrscheinlich konnte man das vorher nicht. Ich weiß es nicht, da war ich vorher noch nicht. Hier ist irgendwas? Nein? Doch auf der linken Seite. Hm? Auf der okay, das will ich kurz abchecken. Geht nicht. Doch von da, von der anderen Seite raus. Also von hier. Aber von hier sind wir doch gekommen. Ach so, nein, wir sind nur da runtergegangen. Hier waren wir noch nicht. Aha. Was gibt's denn hier, Feines? Kiki, schau mal nach. Was gibt's denn hier? Vielleicht eine Kassette? Äh, was? Okay, einen Fahrstuhl. Mal gucken, wo der uns hinführt. Hey Kiki, wir müssen etwas besprechen. Ja. Keine Sorge, Kätzchen. Ich habe ein paar Informationen über dieses Gebiet. Die Lüftungen sind recht schmal. Du kannst dich... Ja, also, nicht auf den Mac verlassen. Geh es einfach langsam an, dann geht sicher alles gut. Miau. Okay. Vielleicht ein kleiner Bonusort? Ich weiß es nicht. Okay, ich konnte mich gar nicht bewegen. Lüftung. Oh, hier müssen wir hin. Ach, sieh mal einer an, du. Was war denn, denn da oben? Ah, muss wieder Backtracking später machen. Ah, mach jetzt nicht. Okay, anscheinend ist diese letzte Passage. Für Kiki ganz alleine gedacht und nicht für ihren Mac. So, kleine Kiki, dann suchen wir jetzt mal äh, einen Weg hier raus. Beziehungsweise einen Weg, alles zu fixen, besser zu sagen. Ja, hier gibt es viele Gegner, das dachte ich mir schon, dass man hier von den, den Gegnern ausweichen muss. Oh Gott, das ist fies. Oh Gott, das ist fies. Äh. Mhm. Abwarten. Jetzt kann ich runter. Nein! Ah, ungeduldig. Da war ich so ungeduldig. Okay, dann respawne ich aber wieder hier. Okay. Das ist zumindest fair, dass man hier spawnt. Finde ich. Okay. Ich kann doch einfach ganz schnell durch. Wow. Ist mir nicht aufgefallen. Gut. Ähm. Okay, diese Karte. Oh, da ist ein Safe. So ein ganz kleiner Safe ja oh. auch. cool. Ja, ich muss zugeben, ich mag irgendwie diese Area. Ich finde sie ziemlich cool. Ja, und wir werden, glaube ich, ziemlich oft in dieser Folge explodieren. Ja, ich sehe es schon kommen. Ja, ja, ich sehe es kommen. Das wird ein Ort sein, der mir nicht ganz geheuer sein wird. Ah, <lacht> ah crap. Ja, äh, wie komme ich da überhaupt durch? Unten durch wäre eine Option. So, halt, ja, dann hier hochklettern, da können wir nicht runter, nee da klettert Kiki sofort an die Wand, oh Gott, Wandsprünge, timen, aufpassen, aufpassen, hier ist Wasser, und die Bomben, die sind mir nicht ganz geheuer, hey Kiki, hör mal, siehst du dieses, oh, Tut mir leid ich helfe wohl einfach gern, Sieht so aus, als ob du das alleine schaffst. Ich bin so stolz! Ende das! Okay, das ist doch schön, wenn du stolz bist. Okay, da können wir nicht lang. Aufpassen. Ah, oh, die leben wieder. Nein! Wow! Wow! Was macht denn der Knopf? Hm? Der scheint hier... Wasser macht der Knopf? Was genau macht der Knopf? Irgendwas äh, Tolles, hoffentlich. Ah, der macht die Lüftung weg. Alles klärchen. Nein! Nein, das sehe ich ganz hinten. Ja, oh. Ja, äh, ich glaube, das wird ein Ort, oh, der mir nicht sehr gefallen wird. Äh, ja, ich muss alles mal machen. Ja, crap. Ja, ähm. Keine Ahnung, was ich erzählen soll. Das wird ein schwieriger Ort. Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben jetzt schon circa ein Drittel oder so des Spiels durch. Das sehe ich anhand der Achievements, dass wir wow, ein Drittel ungefähr der Achievements haben. Okay. Damit hätte man doch bestimmt die Gegner distracten können oder nicht? Aber nein, das geht da nicht. Mit dem auch. damit kann man keine Gegner distracten. Aber wir kriegen einen Safe, den brauchte ich. Oh, oh, oh, oh. Okay, der bot für uns. Okay, checkt. Hey, hey, hey, hey. Nein, nein, nein, nicht runter. Genau, hier lang. Genau. Ich möchte nämlich hier lang. Gut so, gut so. Hier noch, hier noch. Schnell, komm. Dankeschön, mein Freund. Bitte hier noch. Dann kann ich nämlich... Ohohohoho. Hier lagen und dann kriegen wir ein Energy Kit. Jetzt haben wir 12 Herzen. Mit dem Mac natürlich nur. Bevor mich das Ding sieht, schnell nach rechts. Hier ist hoffentlich ein Safe. Meine ist sie nicht. Oh Gott. Oha. Okay, jetzt ist ernst. Jetzt wird es ernst. Schön weglocken. Oh, das ist safe. Das ist safe. Gib ihn her. Yes, wir haben den Safe. Okay, bye bye. wow wow wow wow Oh no. Nein. <lacht> okay, äh, das ist ziemlich schwer. Das ist wirklich wirklich schwer hier. Das geht noch. Okay. Wow, aber die bomben hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow! wow. Okay, das ist fies. Aber wir haben den safe. Aber da rechts gab's noch was. Ich möchte noch mal, ah, ich hab den Save hier. Komm, ich, ich es mir leisten, nochmal kurz zurückzuschwimmen. Einfach aufpassen. Aber hier rechts gibt's noch einen Bonus bestimmt. Nein! Okay, okay, das ist für später wahrscheinlich dann. Weil, äh, habt ihr gesehen, da geht's nicht lang. Schade. Wow, oh. wow, wow, wow! Nochmal kurz saven, dankeschön. Hier geht's. Ah, da unten ist eine Röhre. Ah, diese Glasröhre aus Mario Freddy World. Okay. Oh, wow, wo Kugelfische. Okay. Ja, aber ich mag diesen Ort. Schöne Herausforderung. Mit Kiki ganz alleine, nur leider muss sie halt jetzt schwimmen. Das tut mir natürlich dann leid für sie. Weil Katzen mögen kein Wasser. Sind eher so ein <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> okay, jetzt wird es wirklich schwer. Aber fairerweise gibt es überall Checkpoints. Sieht man nicht oft in solchen Spielen. Okay, letztes Quies. Äh, abwarten. Keine Ahnung. Okay, rüberspringen hat geklappt. Einfach rüberspringen und hoffen, dass es äh, dass das Timing gepasst hat. Okay. Blam blam blam blam blam, oh, da können wir nicht hoch. Nein, wir müssen hier runter droppen und kriegen einen Checkpoint, der nicht richtig aussah. Nochmal bitte richtig eine Mission, Dankeschön. Wow, wow, wow, wow, nein, die Maus. Oh Gott, oh no, wow, die Maus. Oh mein Gott, sie ist knapp. Die ist echt nah, wow. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Mein Gott! Seid den Lahm. Aufpassen! Okay, oh Gott. Äh. Hoch da, hoch da. Oh, er ist schon da, er ist schon da. Dööö. Oh nein, die Minen, die Minen. Wow! Wow! Oh, das ist richtig intens. Ich muss muss mal kaputt gehen, die Mine. Ich kann nichts machen. <lacht> Okay, an der Seite. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ist das nicht weg? Puh, Alter, wie lang dieser Raum ist. Okay, das war richtig cool, aber auch sehr intens. Nee, da können wir nicht lang. Okay. Und oh, wir haben unseren Mac wieder. Oh yeah. Und hier gibt es einen Kampf. Autsch! Komm her! Bam! Yeah! Wir ja, haben jetzt 12 Hit Points. Oh, verdammt, ich hab ganz vergessen. Ich wollte die Farbe ändern. Oh, es tut mir so leid, Leute. Oh, no. Ich hab's ganz vergessen. Oh, Leute, es, es tut mir wirklich leid. Ich hab's vollkommen vergessen. Aua! Ich hab's so vergessen. Oh, Gott, jetzt fühlt mich schlecht. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich vergessen hab' Yay, yay! Äh, was macht das hier? Was ist hier die ganze Zeit am explodieren? Moment, bevor wir jetzt weitergehen, da reicht's mich schon mal ganz kurz, dass äh, eine Ga Sackgasse ist, weil das sieht aus, als das eine Sackgasse. Deshalb möchte ich da ganz kurz hin. Kurz heilen. Sehr nützlich. Ja, ich glaube, wir machen nächste Folge so eine Doppelfarbfolge, weil. Oh Gott, ich hab's so verpeilt, ey. Was ist das? Laborlogbuch von Dr. Heinrich, Tag 642. Fehlerhaft ist eine gemeine Wortwahl. Doch Barclays Gesundheitszustand verschlechtert sich in der Tat. Das arme Ding, so etwas habe ich noch nie gesehen. Er muss irgendetwas stark krebserregendem ausgesetzt gewesen sein. Was diese Idioten vom Sicherheitspersonal wohl um mit ihm angestellt haben. Ich will nicht, dass er stirbt. Er ist mein einziger Freund. Doch mich gehen die Ideen und die Medizin aus. Und das Sicherheitspersonal schöpft Verdacht. Ich habe eine Idee, doch sie wird vermutlich viel, viel geschlagen. Falls du dich erinnerst, in früheren Experimenten habe ich das Bewusstsein einer Ratte mit dem Körper eines Frosches gekoppelt. Meine Assistentin Dr. Rebecca Brown hat ihre Abscheu gegenüber diesem Projekt geäußert, was vermutlich an ihrer Allergie gegen diese Amphibien liegt. Ich konnte dieses Experiment daher nicht wiederholen. Doch wenn ich es konnte, es könnte klappen. Guter Junge. Ich werde dir helfen, Barclay. Okay, interessant. Und wir kriegen ein Upgrade: ein Kanonenmodul. Kiki, du hast das Kanonenmodul. Oh, das Modul macht deinen normalen Schuss deutlich stärker. Feuer frei, Kiki. Ja! Ja? Boah, wie cool. Ey, das hätte ich jetzt gebrauchen können. Ha, du wirst ganz schön beeindruckend, Kiki. Okay, das ist cool. Wir schießen zwar jetzt ein bisschen langsamer, dafür sind wir aber einiges stärker. Und das ist es auf jeden Fall wert. Oh, sowas habe ich schon lange gewollt. Und jetzt haben wir sowas endlich. Yay! Oh, irgendwo macht sie. Oh, du bist das. Hi, ignoriere mich bitte. Musst du das Ding hier aktivieren, damit ich hier runter zu euch kann und euch umbringen kann? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, oh ja, wir machen wirklich viel mehr Damage. Ein paar Schüsse sind genauso viel wie eine Rakete mittlerweile. Also, das ist schon, das schon ziemlich gut. Ich habe sonst immer nur Raketen für alles benutzt, aber jetzt können wir auch einfach ganz normal schießen und machen ähnlich eh viel Damage. Und das ist einfach nice. Das hier ist nicht so nice. Was macht der Frosch hier? Komm mal ab. Wow. Bam bam bam bam, Habe ich ihn? Yes, ich habe ihn. Super. Toll, toll. Oh, noch ein Boss. Haha. Ha. Lass doch mal sehen, wie stark ich nun jetzt geworden bin. Bam bam bam bam bam bam bam bäm, bäm, bam. Haha. Haha. Haha. Ha, ha, ha, ha. Da können wir nicht lang. Nope, wir müssen hier runter. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Okay. Ähm. Wo geht's lang? Knopf. Speicherpunkt. Ähm, okay. Muss ich das verstehen? Mhm, mhm. Interessant. Aha, jetzt können wir hier ganz einfach wieder hoch. Aha, wahrscheinlich ist jetzt hier das weg. Aber wir können da nur alleine mit Kiki hin. Was, was habe ich denn hier? Moment, was? Ich kann es aber auch nicht steuern. Okay, interessant. Cool, I guess. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Palette gefällt mir sowieso nicht so sehr. Ich glaube, es ist glaube ich so nicht so schlimm, dass ich diese Folge die zur Hälfte nicht hatte. Ich mag die irgendwie nicht. Die der nächsten Folge wird cooler. Da kann ich So, da kann ich runter. Yeah, safe point. Oh no. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht. Machen einfach pum, Pang. Und müssen noch mal warten. Ich kann ja aber wirklich nicht steuern. Es geht nicht. Ich muss warten bis er hier ist und dann kann ich ihn erst angreifen. Ja. Okay. Ah, es geht drumherum. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh ab. Bevor irgendwas vor mir spawnst. Wow. Okay, das war ein schwieriger Raum, aber ich habe ihn hinter mir. Cool, cool. Ninja Katze. Tschung! Ähm, Bosskampf? Gegen die Maus. Ja. Es war anregend, deinen Vortrag zu beobachten. Wer ist da? Das hast du noch nicht für uns gefunden. Darf? Ich weiß nicht, was du bist! Doch das hier endet jetzt! Kiki, mach diesen kleinen Freak Platz! Ja. Okay! Bam, Bäm! Bäm! Bäm! Bäm! Aua! Wow, wow, wow. Ich werde da rausgeschmissen aus dem Ding für eine Zeit lang. Oh nein. Oh Gott. Okay, das ist schwer. Bam! Bam! Okay, ich hab's raus. Oh! Aber ich darf ihn nicht so da ranlassen. Das ist ein cooler Bosskampf, dass man nicht sofort stirbt, sondern dass einfach nur das Ding kurz kaputt geht für eine Zeit lang. Was mache ich denn jetzt? Ach, wahrscheinlich. Oh nein! Wahrscheinlich ganz schnell außenrum wieder. Oh Gott. Was ein schwieriger Bosskampf für den Ende des Parts. Oh Gott, das gefällt mir überhaupt nicht, ja. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Schon. Trau dich. Geht jetzt schon los hier mit dieser. Wow! Weiche ich dem vielleicht falsch aus? Vielleicht muss ich sofort ausweichen, wenn ich sehe, dass er diesen Angriff macht. Okay, wenn beide, wenn so diese Flammen zu beiden Seiten gehen und beides kaputt geht und ich das sehe, dann wahrscheinlich. Bam, bam. Bäm. Jetzt. Zack. Ja. So muss es wahrscheinlich nicht richtig sein. Mhm. Ja, das war richtig. Bam. Komm rüber, mein Freund. Bam. Bam. Komm her. Gibt's auch wieder aufs Maul. Bam! Oh, jetzt müssen wir raus. Andersrum! Oh, das war andersrum! Oh, wie fies! Oh nein! Ach! Oh, diese Maus ist so gemein! Ah, jetzt wirst du platt gemacht! No, Gnade! Jetzt wirst du platt gemacht! Jetzt raus hier, raus, raus, raus, raus. Aha. Okay, jetzt. Jetzt geht alles fit. Bäm, bäm, bäm, bäm. Vielleicht macht das andersrum. Das heißt, dass ich gleich von hier aus nach oben renne, oder? Ja? Ja. Ich kann nicht... Ähm, um, okay. Ja. Oh gut, er ist schnell. Er ist schnell. Aber nicht gut. Bam. Bam. Autsch! Ihr müsst ja echt zufrieden mit euch sein. Die Gnädliche Narren und die Zeit ist so gut wie Jungen. Was meinst du damit, Spinner? Ja, ich wollte ich einen Platz kennen. Wir beide. Kiki! Das macht mir langsam Angst. Wir haben keine Wahl, als weiterzumachen. Viel Glück, Kätzchen. Ja. Muss ich überhaupt lang? Es geht in beiden Richtungen lang. Nein. Tut es nicht. Hier komme ich noch nicht lang. Wahrscheinlich ist das dann der ganze Rückweg. Wir müssen jetzt nach rechts. Okay. Wow, was eine heftige Folge das jetzt war. Okay. Alle Lüftungen sind jetzt frei. Warte mal, was das bedeutet. Wir sollten jetzt ins Labor gelangen können. Melden wir uns beim Nexus-Rechner an und bringen das hier zu Ende. Ja. Gute Arbeit, Kiki. Ende und aus. Okay, vielleicht sind wir doch schon fresh air. Vielleicht sind wir doch schon viel, viel weiter, als ich dachte. Vielleicht ist das bald schon das Ende des Spiels. Ich habe keine Ahnung. Von den Achievements meinte ich halt, ein Drittel haben wir schon durch. Aber wow. Wenn hier doch schon das Ende ist. Ich habe noch nicht mal alle Paletten ausgerüstet. Nein. Aber gut Leute, ich würde sagen, wir gucken noch kurz, dass wir einen Checkpoint finden und dann hören wir auf für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und einen Like da lässt. Würde mich freuen. Wow. Außerdem war der Kampf gerade ziemlich schwer. Allgemein diese Passage hier, aber ich bin natürlich ein Pro. Ich krieg das easy hin. Da können wir aber nicht runter. Oh, ich weiß, wo wir sind. Ja, genau, wir sind wieder hier. Haben aber nicht alles erkundet. Aber ich denke, das können wir auch gar nicht. Oder? Ich denke nicht. Ich denke, in den anderen Orten können wir überhaupt noch gar nicht hin. So, und deshalb lasse ich es auch. Oder? Na, hm, na, hm. Wo können wir da hin? Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt aber wieder hoch. Ich weiß nicht, ob er da noch was machen kann. Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Aber oh, ich habe jetzt schon Angst. Wird die nächste Folge schon die letzte? Zumindest für den Story-Mode? Story-Part-mäßig her? Ja. Verwirrend. Naja, die Folge ist sowieso, glaube ich, ein bisschen länger als gedacht. Und dann ist es ja nicht so schlimm, dass ich diese, diese Palette erst so spät benutzt habe, denke ich. Ähm. Ja, Hier oben gibt es noch was, aber da können wir sowieso nicht hin. Nee, nee. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich eine einer Posenbewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Gato Roboto wieder. Nun können wir sogar hier hoch. Doch das, was wir machen sollen, erfahren wir dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.